Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem wunderschönen Herisau. Hinter mir Matterhorn, also nicht ganz Herisau. Ne? Und äh, Greenscreening im Hintergrund wird unter anderem auch zum Thema Video dann in einer Session, die ich von Frederik Jordan übernommen habe, entsprechend gezeigt. Und zwar bei Facebook ist es so, da wird ja relativ viel immer wieder geändert. Und ich habe eine Quelle, die ich definitiv nutze. Also zum einen habe ich natürlich ein paar Leute, denen ich folge und dort die entsprechenden Informationen bekomme. Was aber auch zum Beispiel sehr gut ist, sind allfacebook.de. So, wenn es dann funktioniert mit der Bildschirmfreigabe, dann können wir das auch ändern. So, jetzt müsstet ihr den äh, Bildschirm sehen. Genau, funktioniert das. Also das ist die Seite allfacebook.de und allfacebook.de hat eigentlich immer die neuesten Informationen rund ums Thema Facebook. Manchmal greifen sie auch ein paar Themen auf, wie zum Beispiel äh, Facebook Pages, was hier am allerneuesten ist. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, am Wochenende beziehungsweise Freitag, Samstag, Sonntag wurden die sogenannten Chatrooms ausgerollt und diese Chatrooms sind dann auch äh, sehr gut nutzbar, zum Beispiel für ein eins zu eins Coaching mit äh, einer Person oder aber auch um mal in Gruppen und eben auf der privaten Seite ein paar Talks abzuhalten, das ist also auch möglich. Und solche Informationen kommen meistens hierher aus All Facebook, die haben einen wahrscheinlich direkten Draht äh, zu Mark Zuckerberg, weil All Facebook gibt es hier zum Beispiel die Marketingkonferenz, die sie jedes Jahr durchführen, schon über 20 Jahre und das ist im Prinzip auch so die Seite, wo ich definitiv meine Informationen hole. Und natürlich gibt es auch ein paar andere Personen im Netzwerk, die auch sehr viel zu diesem Thema zu sagen haben und auch immer wieder neue Informationen rausgeben. Und eine Person ist zum Beispiel der sogenannte Björn Tantau, er hat auch eigene Gruppen. Er hat relativ viel bei ihm so eher der, der Fokus auf das Marketing, weil das auch sein Kernbusiness ist. Er macht hier verschiedene Lives und gibt auch immer wieder Informationen raus rund ums Thema Facebook, zum Beispiel die aktuellen Zahlen und so weiter, wenn ich hier durchgehe. Dann gibt es die Katrin Hill. Die ist wirklich sehr bekannt in Deutschland, vor allem bei den Frauen. Die hat immer wirklich Top-Informationen. Sie macht auch sehr viele Sachen, zum Beispiel äh, im Bereich live, testet sehr viel, sie hat sehr viel Ahnung, die hat im Prinzip äh, nur ein Thema, nämlich Facebook-Marketing und wirklich darüber auch nicht mit Geld, sondern vor allem eben mit organischer Reichweite sehr viel aufzubauen. Das heißt, sie ist absolute Spezialistin in Sachen organischer Reichweite und fuchst sich jetzt auch ein bisschen ins Thema der der verschiedenen Möglichkeiten, auf Facebook zu werben. Sie bekommt auch immer die neuesten Informationen. Sie wurde auch schon von Facebook direkt eingeladen. Ich glaube, das war vorletztes Jahr, wo sie so ein Community Day gemacht haben in London und arbeitet natürlich auch mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Also hier haben wir wirklich eine sehr kompetente Person. Dann gibt es selbstverständlich noch viele weitere, das sind so die zwei Personen, denen ich am meisten folge. Ich habe aber auch verschiedene Kontakte, die ich da nutze und diese Kontakte kann man sich natürlich selber aufbauen. Man kann auch mal nach Facebook oder nach irgendwelchen Informationen über dieses Fenster hier entsprechend suchen. Das also mal zum zu den informationen wie man bei facebook eben auf diese neuerungen kommt und wichtig ist auch zu wissen dass äh, gerade jetzt zum beispiel bei diesem neuen design das geht ja eine halbe ewigkeit also ich habe es auch noch nicht ich habe auch noch keine äh, keine beta version die ich öffnen könnte dieses neue facebook design wurde eigentlich letztes jahr an der f8 schon angekündigt und wird heute erst nach und nach äh, ausgerollt und äh, ja, man muss sich wieder daran gewöhnen. Ich mag mich erinnern, dass äh, vor ein paar Jahren schon mal so ein so ein gröberes, äh, großes große Umstellung stattgefunden hat. Und diese Umstellung hat auch wieder dazu geführt, dass man eben ein bisschen verwirrt war. Es war nicht immer schön, dann hatten es nicht alle gleich. Die letzte Umstellung ging ein bisschen schneller als die jetzt mit dem neuen Design auf dem Handy, äh, gab es schon gewisse Möglichkeiten, dass man äh, dort schon ein bisschen was mit dem neuen Design zu tun hatte. Äh, Nutzer von iPhone werden wissen, dass man dort auch schneller die neuesten Informationen herausbekommt. Also das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man da auch zum Beispiel mit äh, Android und iPhone entsprechend unterwegs ist. und so kommt ihr natürlich an die Informationen heran. Man kann auch Newsletter abonnieren bei Facebook selbst. Da einfach mal nach Facebook Newsletter suchen. Auch die neuesten Zahlen und so weiter sind dort verfügbar. Gut, wenn wir jetzt rübergehen in das nächste Thema, dann geht es dort vor allem um die Fanseite als Unternehmen zu nutzen. Jetzt, ich bin nicht gerade das beste Beispiel wie man eine Fanseite als Unternehmen nutzt. Ich zeige sie euch allerdings trotzdem mal. Und zwar ist es wichtig, mal einen guten Namen der Fanseite zu wählen. Bei mir ist es jetzt so, Roger Ruckstuhl, also mein Name, und Social Media und Online Marketing einfach lernen. Ich habe diese Fanseite jetzt gerade vor kurzem komplett neu aufgebaut. Ich habe also eine Fanseite, wo ich 1600 Leute drauf hatte, äh, eingestampft. Und zwar deswegen, weil ich bei 1600 Leuten gerade mal Reichweiten von 100, vielleicht 200, maximal 300 äh, hatte. Und das war mir einfach viel zu wenig. Der Grund ist, ich habe früher mal vor drei Jahren oder so eine Fanseite, die mit meinem Thema nicht viel zu tun hatte, zusammengeführt und äh, diese Zusammenführung war nicht gerade die beste Idee. Heute bin ich schlauer. Äh, ich habe auch sehr viele Leute dann wieder verloren und ich habe auch bemerkt, dass eigentlich praktisch bei jedem Post, den ich rausgelassen habe, immer wieder zwei, drei Fans äh, sich von mir verabschiedet haben. Also habe ich gedacht, gut, okay, ich fange komplett neu an. Und werde in Zukunft definitiv nur noch Informationen äh, auf der Fanseite verbreiten, die dann auch mit meinem Thema zu tun haben. Und der Punkt ist folgendermaßen. Ihr habt ja hier auf der linken Seite verschiedene Bereiche, die ihr auswählen könnt. Die erreicht man über die Einstellungen. Das sind nämlich die sogenannten Tabs, die man äh, verwalten kann. Und hier haben wir Vorlagen und Tabs. Und hier gibt es bereits Vorlagen, die man selbst schon hinzufügen kann. Shopping, Unternehmen, Locations, gemeinnützig und so weiter. Da gibt es einige Vorlagen, die Facebook schon hat. Ich bin eher der Freund, der hier selbst die sogenannten Tabs einstellt. Wichtig zu wissen, diese Tabs sind eigentlich nur auf dem PC zu sehen, auf dem Handy sind sie bedingt zu sehen. Auf dem Handy sieht es dann einfach so aus, dass man oben diese Menüpunkte hat und da natürlich auch nach dieser Reihenfolge gemacht. Ich habe jetzt für mich entschieden, zuerst die Informationen, dann die Beiträge, dann die Videos, dann die Fotos und dann kommt alles andere. Und hier hat man zum Beispiel noch die Möglichkeit, ein Tab anzuzeigen oder wegzulassen. Das geht jetzt zum Beispiel bei Videos nicht weil das ein Standard-Tab ist von Facebook. Eine weitere Sache, die ihr unbedingt machen solltet bei Facebook, ist die Informationen zu hinterlegen. Und zwar die Seiteninfos, hier eine sogenannte Kurzbeschreibung. Ich habe jetzt geschrieben, Online-Marketing, Social-Media-Tipps und Tricks aus dem Alltag mit vielen zusätzlichen Informationen folgen und profitieren. Also auch hier schon eine kleine Handlungsaufforderung, dann, wenn ihr telefonisch oder per Website oder per E-Mail erreichbar seid, dann könnt ihr das natürlich entsprechend hinzufügen. Hier meine äh, Büroadresse, dann kann man hier noch verschiedene Öffnungszeiten hinzufügen. Ich habe jetzt geschrieben, bei mir ist immer geöffnet. Äh, ob ich dann antworte, ist eine andere Sache, aber normal bin ich auch zu Businesszeiten erreichbar. Dann für alle Deutschen, Österreicher und andere EU-Mitglieder hier ganz wichtig, ein Link zum Impressum und dann eben auch das Impressum. Das ist jetzt nicht gerade das Impressum, was in Deutschland und den übrigen EU-Ländern korrekt ist. Was aber definitiv sein muss, ist ein Link auf das eigene Impressum und wenn man mein Impressum jetzt mal anschaut, Dann sieht das so aus und da braucht es dann auch noch jemand, der äh, verantwortlich ist für die Webseite und und und. Also das ist relativ äh, schwierig. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt, nämlich den Datenschutz, den ich auch unbedingt einstellen muss. Hier die sogenannte Datenrichtlinie. Da habe ich auch den Link zu, meinem, zu meiner Datenschutzerklärung hinterlegt. Und hier haben wir irgendwo, ich gehe mal kurz suchen, Facebook, eingesetzte Dienste und Dienstanbieter, hier relativ viel und weiter natürlich auch zum Thema Facebook, Messenger, Broadcasts und so weiter, also Facebook Pixel, das ich auch äh, nutze. Und irgendwo steht dann auch noch das Thema der Fanseite mit den Informationen und so weiter, äh, die man hier hinterlegen muss und das ist eine Vorschrift die aus der EU kommt und diese Impressumsgeschichte ist ja schon etwa fünf oder sechs Jahre alt, wo dann plötzlich die deutschen Gerichte gesagt haben, nee, also ein Impressum muss sein. Was ich jetzt zum Beispiel nicht mache, ist hier noch eine Preisklasse anzugeben. Wenn ich jetzt vielleicht Louis Vuitton oder eine andere äh, sehr teure Marke bin, dann kann ich hier angeben, in welcher Preisklasse das ungefähr drin steht und muss man nicht unbedingt machen. Dann ganz wichtig, wenn man mit Rollen für die Webseite beziehungsweise für die Fanseite arbeitet, dann würde ich das grundsätzlich über den Business Manager lösen. Weil im Business Manager kann ich der Person die entsprechenden Rechte auch zuweisen. Und gerade wenn man mit vier oder fünf äh, Fanseiten arbeitet, zum Beispiel bei vier oder fünf verschiedenen äh, Produkten oder Dienstleistungen, die man hat für eine eigene Fanseite, dann ist das entsprechend gut realisierbar, weil wenn jetzt eine Person aus dem Unternehmen zum Beispiel nicht mehr für dieses Unternehmen arbeitet, dann muss man die Person nicht aus fünf verschiedenen Fanseiten herausnehmen, sondern kann eben entsprechend einfach auf dem Business Manager diese Person entfernen. Und wer noch keinen Business Manager hat, der kann auf business.facebook.com Entsprechend sein Business Manager eröffnen. Man braucht dazu ein entsprechendes, eine entsprechende. Waren, hier. Moment. Ich wollte gerade den Link noch hinzufügen. Okay, funktioniert offenbar nicht mit dem Chat hier bei. Zoom. Jedenfalls ist es so, unter business.facebook.com kann man mit der einen Fanseite, die man hat, einen Business Manager eröffnen und das ist auch der Grund, den man haben muss, weil ohne Business Manager kann man zum Beispiel nur bedingt Werbung schalten. Das heißt, die sogenannten Lookalike Audiences und teilweise auch Custom Audiences kann man erst nutzen in Facebook-Werbung, wenn man mit einem Business Manager arbeitet. Das ist jetzt aber nicht Thema dieses, äh, dieser Session, das würde ein bisschen zu weit führen, da kann man aber auch gesondert mal auf mich zukommen und das entsprechend äh, ansprechen. Apropos äh, auf mich zukommen, ihr bekommt, das habe ich am Anfang noch vergessen zu sagen, äh, direkt im Anschluss zu diesem Webinar jeweils eine E-Mail mit dem entsprechenden Angebot von der Person, die diese Session gerade gegeben hat. Das haben wir so eingeführt, weil es doch gut ist, wenn man die Person gerade direkt ansprechen kann und eben auch gerade weiß, was für ein Angebot zu dieser Session passt. Das also jedes Mal nach Abschluss der entsprechenden session wenn man jetzt zum beispiel mit instagram noch arbeitet kann man hier sein instagram konto noch verlinken das hat den vorteil dass ich hier im postfach zusätzlich die nachrichten über instagram und eben auch über den facebook messenger entsprechend abarbeiten kann ihr seht hier gerade meine svenja die frau ist absolut genial über die habe ich gelernt, auch äh, GIFs zu erstellen. Und hier hat man dann die entsprechenden äh, Bearbeitungsmöglichkeiten im Postfach drin. Und wenn man eben Facebook mit Instagram verbunden hat, dann hat man auch hier nicht nur die Benachrichtigungen, sondern eben auch die entsprechenden Nachrichten, auf die man dann sofort antworten kann. Man kann hier auch bei Instagram Kommentare und mehr. Hier zum Beispiel kann ich direkt darauf antworten und muss mich nicht anloggen, entweder übers Handy oder eben äh, auf Instagram selbst. Instagram hat zwar schon ein bisschen was ausgerollt in Sachen Nachrichten, auch auf dem PC zu verwalten. Das wird aber erst nach und nach ausgerollt, deswegen ist das noch etwas in den Kinderschuhen. Das nächste, was es auch noch zu beachten gilt, ist zum Beispiel ein schönes Titelbild wo auch gerade direkt eine Aussage steht. Hier steht zum Beispiel, ich helfe KMU, ihr Online-Marketing und Social Media so selbstständig wie möglich zu führen. Was heißen will, dass ich im Prinzip Coachings mache. Das habe ich selbst erstellt, hier mit meinem Logo hinzugefügt. Und warum habe ich das jetzt nicht auf die komplette Breite gestreckt? Ganz einfach. Auf dem Handy ist eigentlich circa nur dieser Bereich hier zu sehen. So. Und deswegen habe ich diesen äh, Header auf dem PC auch genau gleich so erstellt, damit man ihn eben auch auf dem Handy sehen kann. Wer also mal kurz äh, nach mir googelt bzw. nach mir sucht in Facebook, der wird hier entsprechend auch sehen, okay, wenn man noch nicht das neue Design hat, da ändert sich nämlich auch immer sehr viel, wird entsprechend hier noch angezeigt, was möglich ist. und Teilweise die Leute haben schon einen breiten Header, weil sehr viele Personen, die eben mit Facebook in dem Sinne wie ich mit einem, äh, mit einem Unternehmen arbeiten, die arbeiten sehr oft auf der entsprechenden äh, Seite auf dem PC und vergessen dabei, dass eigentlich 85 Prozent und noch mehr übers Handy entsprechend ihre äh, Informationen abrufen und da sieht es halt ein bisschen anders aus, auch mit den Posts. Und um da jetzt noch den Link zu finden zum nächsten Thema, wo es nämlich darum geht, wie ich Reichweite generiere und zum Beispiel auch Stories und Gruppen nutze für Unternehmen. Wenn man jetzt auf Facebook etwas veröffentlicht, dann sollte das in etwa, ich sage mal so ausschauen, sollte ein schönes Bild sein. Das ist ein Link, den ich hinterlegt habe. Hier gibt es auch ein Video. Und... Ob das jetzt ein Video oder ein Bild ist, kommt im Prinzip nicht groß darauf an. Ihr seht hier, also ich habe hier eine Reichweite von 23 Personen. Ich habe aber auch 33 Personen, die das äh, mit Gefällt mir geklickt haben. Ich bin wie gesagt erst im Aufbau und für mich als Person eher ein schlechteres Beispiel, was die entsprechenden... Äh, Gegebenheiten angeht, also wie man auch eine Fanseite äh, bewirtschaftet. Mein letzter Post war am 16. Mai, beziehungsweise hier am 20. Mai. Also man sollte da schon regelmäßig was posten. Und wenn man eine Regelmäßigkeit hat, dann zum Beispiel so einmal pro Woche. Das heißt nicht, dass man dann nur, ich sag mal, äh, einmal pro Woche und dann vielleicht mal am Montag, vielleicht mal am Dienstag, die nächste Woche dann vielleicht am Freitag. Nein, man sollte da wirklich schon sich konkret an an etwas halten, das heißt, man sollte wirklich hingehen und sagen, hey, wir veröffentlichen immer am Dienstag morgen um 9 Uhr oder so oder zwischen 9 und 11 Uhr veröffentlichen wir einen Post zu einem Thema und dann habt ihr auch entsprechend die Voraussetzung, dass eben die Reichweite auch steigt, weil dann die Leute wissen, okay, da bin ich da. Und zu diesem Thema gibt's noch ganz kurz hier in den Insights. Ich hoffe, die werden mir jetzt schon angezeigt. Wenn man hier auf die Beiträge geht, sieht man hier die entsprechenden Zeiten. Jetzt Achtung! Pazifische Zeitzone ist hier eingestellt. Das ist ein Bug oder auch Vielleicht ein bisschen, ja wie sagt man, eine, ja wir sind ja schließlich da bei der pazifischen Zeitzone angesiedelt, also musst du halt umrechnen, ne? sind also ein paar Stunden Differenz, aber hier sieht man, wann die Leute online sind. Das heißt, das ist jetzt morgens früh, ich glaube um 1 Uhr oder so, sieben Stunden sind es glaube ich zurück, was hier 18 Uhr beziehungsweise sieben Stunden plus zu der pazifischen Zeit. Das heißt, in der Nacht um 12 ist eigentlich niemand online. Deswegen sollte ich auch nicht jetzt hier drum gehen, äh, ah, um 18 Uhr, ah, nee, halt, Moment, morgen um drei Nein, es ist pazifische Zeit. Das muss man also durchrechnen. Und hier sehe ich, wann die Leute am meisten online sind und eben nicht. Das heißt, da muss man auch seinen Beitrag ein bisschen äh, planen und schauen, wann die Leute online sind. Ein kleines Beispiel. Wir haben am 14. März nach Verkündung von unserem Bundesrat dem kompletten Herunterfahren der Wirtschaft mit dem Lockdown diesen Post auf dem Lkw-Treff Ostschweiz veröffentlicht und der ging ab wie ein Zäpfchen. Also mit Abstand der beste Beitrag, weil dieser Beitrag hat eine Reichweite von innerhalb von 24 Stunden von 250.000 gehabt. Und das zum Thema Aktualität. Also man hat gewusst, die Lkw-Fahrer sind die Leute, die wirklich die Wirtschaft am, am Leben erhalten. Das sind die, die vor allem arbeiten müssen, damit wir unsere Lebensmittel und all das drum und dran äh, bekommen. Dann zum Thema Aktualität. Ihr wisst ja, im Bereich äh, Lkw wahrscheinlich der eine oder andere wird sehen, okay, wir haben hier äh, den Kenny Rogers, ein äh, absolut top Country Music. Singer, der leider gestorben ist am 21. März, wurde allerdings auch 81 Jahre alt. Das heißt, Aktualität nutzen, um das zu posten, was zu eurem Thema passt. Dann habe ich mich hier ein bisschen kreativ äh, ausgelebt und habe den Personen äh, frohe Ostern gewünscht vom LKW-Treffen und habe dazu äh, ein bisschen was gestaltet, quasi unseren... Unser Logo ein bisschen äh, misshandelt mit einem Hasen und ein paar Eier hinzugefügt. Ne? Also auch hier Aktualität. Und das ist so, so ein bisschen der Punkt. Wenn man etwas veröffentlicht, sollte es mit dem eigenen Thema zu tun haben und eben auch mit der Aktualität, die gerade herrscht. Ich hätte jetzt zu Beginn der Corona-Zeit dem LKW auch äh, eine Maske anziehen können, das... Äh, ist aber zu dem Zeitpunkt äh, nicht so meine Idee gewesen, die ich da gehabt habe. Allerdings gab es auch ein paar Ideen in Sachen Social Media, die dann eben entsprechend äh, genutzt wurden. Gut, also ein bisschen Reichweite, wie man als äh, Unternehmen die Fanseite nutzen sollte. Und ihr seht hier, wir haben circa rund 3000 Fans und haben also immer so eine Reichweite um die 2000 herum. Das heißt, wir haben wirklich treue Fans und das ist auch wichtig, dass man sich treue Fans aufbaut und diese treuen Fans werden dann eher liken und teilen. Also wenn ich zurückgehe an diesen Post, dieser Post wurde 6239 mal geteilt. Leider fuchst es mich ein bisschen, dass wir hier nicht auf 1000 Likes gekommen sind, aber das ist mir im Prinzip egal, weil äh, innerhalb von der Woche hatten wir über 600.000 Reichweite. Äh, das heißt, über 600.000 Personen haben diesen Beitrag auch gesehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, mal eine Ausnahme, äh, die jedem irgendwie passieren kann. Ich habe diesen auch nicht in unsere Statistik aufgenommen, weil der würde diese Statistik entsprechend verfälschen. Und zur Verwaltung der Fanseite gibt es eben auch noch die Möglichkeit, eine Gruppe zu erstellen. Und diese Gruppen, die sollten eigentlich auch ein Thema beinhalten, das ihr mit eurer Community, ich sage mal, behandeln wollt. Das findet ihr hier, Gruppen. Ich habe hier zwei Gruppen, wobei diese Gruppe eher schlechter ist. Auch meine Gruppe läuft nicht allzu gut. Ich bin im Moment so ziemlich der Einzige, der da postet, hat aber auch damit zu tun, dass das im Moment nicht von meiner Firma der Fokus ist. Ihr seht auch hier, am 16. Mai habe ich das letzte Mal was gepostet. Und in der Gruppe sind auch nicht wirklich meine Top-Fans. Ich habe hier ein paar Leute, aber die lesen eigentlich auch nur mit. Und bei den Gruppen geht es wirklich darum, dass man die Leute nicht nur unterhält, sondern eben eine Community aufbaut. Zum Beispiel könnte man eine Community aufbauen mit FAQs. Wenn man irgendein Produkt hat oder eine Dienstleistung hat, die Fragen aufwirft dann kann man das zum Beispiel in der Community entsprechend aufbereiten. Ich nutze Gruppen auch, um zum Beispiel äh, Posts zu erstellen oder Blogbeiträge. Also man kann auch in anderen Gruppen nachschauen, was es für Möglichkeiten gibt, äh, vielleicht diese äh, Informationen auf seiner Fanseite oder eben auch in der Gruppe zu bearbeiten. Und hier gibt es die Möglichkeit, dass ich als Fanseite, nicht als Privatperson, sondern auch als Fanseite, entsprechend einer Gruppe beitreten kann. Das ist nicht bei allen Gruppen entsprechend freigeschaltet, sondern nur bei Einzelnen. Und ich habe auch bei den Gruppen noch die Möglichkeit, diese Gruppe quasi privat, nicht öffentlich oder eben öffentlich zu machen. Ich sage es mal so, es gibt sehr viele Leute, die... Gruppen nutzen, die sind dann äh, privat. Zum Beispiel äh, hat die Katrin Hill hat auch eine Challenge gemacht und in dieser Challenge gab es die Möglichkeit, dieser Gruppe beizutreten, und diese Gruppe war dann spezifisch nur für diese Challenge da. Oder dann hat sie zum Beispiel noch einen äh, VIP Masterkurs und diese Gruppe, in diese Gruppe kommt man nur rein, wenn man eben auch diesen Masterkurs gebucht hat. Dafür kann eine Gruppe auch genutzt werden. Und in dieser Gruppe drin sollte man vielleicht ein bisschen selber aktiv sein, auch ein bisschen selber was posten, wie ich das mache. Ich sage jetzt mal 35 Mitglieder, die diese Gruppe hat, ist jetzt nicht gerade viel, aber auch hier. Viel hilft nicht viel, sondern gehört eigentlich eher in die Kategorie, dass man sagt, hey, du sollst da richtige Informationen raushauen, die deiner Community auch entsprechen. Und dann kommt das Ganze auch in die Interaktion. Bei der Interaktion kann es auch so sein, dass man zum Beispiel Umfragen erstellt oder Fragen stellt. Da gibt es hier ja mehrere Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und das sollte man auch entsprechend ausleben. Dann noch zur letzten Möglichkeit, wie man seine Community noch aktivieren kann. Das sind die Stories. Hier, ich kann also eine Story erstellen. Ich würde das jetzt nicht hier auf Facebook direkt machen, sondern ich würde es eher über das Handy machen und dort meine Story hochladen. Auch hier die Story ist 24 Stunden aktiv, nachdem ich sie gepostet habe. Das heißt, da kann man wirklich tagesaktuell entsprechend die Stories veröffentlichen. Es gibt im Moment, glaube ich, schon... Möglichkeiten, dass man seine Story nicht nur einen Tag, sondern eben drei Tage veröffentlichen kann und wenn man eine Community hat, äh, wenn die Story hier auf der Fanseite drauf ist, gibt es hier so einen blauen Kreis statt einen weißen, ich weiß nicht, ob man den sieht, also der wird dann blau und wenn man draufklickt, kommt man auf die entsprechende Story drauf und damit kann man natürlich auch ein bisschen Reichweite generieren äh, auf Instagram sind die Stories ein bisschen ausführlicher, man kann da ein bisschen mehr machen. Hier auf Facebook kann man vor allem die Videos erstellen und dann auch ein paar Dinge noch hinzufügen. Ich hoffe, dass die das irgendwann auf Facebook noch etwas ausbauen, weil der Fokus aktuell liegt wirklich auf den Gruppen und den Stories, die man eben auch entsprechend nutzen sollte. Wenn man eine Story macht, dann kann man natürlich auch ein Bild nutzen. Da komme ich dann noch darauf zurück im, in meiner letzten Session am Freitagabend. Storytelling über Instagram, da Video wie auch Bild entsprechend funktionieren. Ich habe da ein paar Beispiele vorbereitet und deswegen ist es eigentlich im Prinzip auch wichtig, dass ihr bei jeder Session hier dabei seid. Nach Möglichkeit ist, wie gesagt, jedem freigestellt. Und würde jetzt mal sagen, ich hole mir mal kurz, ich habe gesehen, ich habe hier noch eine Frage. Genau, die Frage habe ich glaube schon direkt beantwortet. Michelle hat gefragt, was heißt regelmäßig? Also, regelmäßig heißt nicht etwa einmal pro Jahr, obwohl das auch regelmäßig ist mit den Posts, sondern Regelmäßigkeit, dass man immer zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, Hosted. Das kann jetzt jeden Tag um 11 Uhr sein, wenn um 11 Uhr die meisten Leute online sind, kann aber auch damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel sagt, eben einmal pro Woche haue ich einen Top-Beitrag raus. Besser ist natürlich schon, wenn man jeden Tag Inhalte veröffentlicht. Allerdings ist es auch schwierig, jeden Tag wirklich Inhalte zu veröffentlichen. Dazu braucht es auch einen entsprechenden Redaktionsplan, wo man die Themen dann sich selbst auflisten kann. Ich mache das relativ zeitnah, relativ, äh, ja, ich sage mal, dem, den Umständen entsprechend angepasst. Das heißt, wenn ich irgendwo etwas sehe, äh, eine Good News oder sonst irgendwas, dann wird diese gepostet, wie man zum Beispiel gesehen hat auf meinem Beitrag mit äh, Giphy, die ja von äh, Facebook übernommen wurden und äh, meines Erachtens ein bisschen günstig verkauft, kostete nur 400 Millionen, nur. In Anführungszeichen, ne? Aber das war auch äh, tagesaktuell, da kam die News gerade raus und die habe ich dann auf meiner Fanseite entsprechend veröffentlicht. Kann man also gut nutzen. Gut, so wie ich gesehen habe, sind im Moment keine Fragen mehr vorhanden. Dann hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen.